Wir sprechen in diesem Video darüber, wo die Ziele für IOTA sind. Ihr habt euch das Ganze gewünscht und ihr habt auch gleichzeitig jetzt die Chance, ein paar IOTA zu gewinnen. Denn ich starte ein kleines Giveaway. Ihr könnt IOTA im Wert von 50 Euro gewinnen, indem ihr einmal den Kanal abonniert, einen Kommentar da lässt mit eurer IOTA-Adresse und ganz wichtig, das Video liked. Ich lose Ende nächster Woche das Ganze aus und wünsche jedem von euch viel Erfolg. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sprechen in diesem Video nicht über die fundamentalen Daten von IOTA, sondern wir sprechen über die reine technische Analyse und deren Hilfsmittel. Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen was vorbereitet und dafür blende ich jetzt einmal kurz die Zeichnungen ein. Und dann seht ihr, hier hat sich schon ein bisschen was getan. Wir haben hier eine mögliche 1, 2 und ebenfalls eine mögliche 1, 2, was die elliot wellentheorie theorie angeht. Wichtig ist zu wissen, dass es hier um eine versagende Welle 5 geht. Ja, diese ver versagende Welle 5 muss nicht länger als die Welle 3 sein, ist aber ein Zeichen für eine schwache Welle 1, was bedeutet, dass Welle 3 oder 5 Impulsiv werden und zwar ziemlich impulsiv. In der Regel. Das ist nur die Beobachtung, die ich gemacht habe und nur meine Meinung, aber so ist es in der Vergangenheit des Öfteren geschehen, dass wir, wenn wir eine versagende Welle 5 in der Welle 1 hatten, eine sehr, sehr starke Welle 3 oder 5 haben. Das bedeutet, dass diese extensiert und halt eben weit über das 1,618er oder 2,618er Fibonacci Level steigen kann. Wir haben. Hier schon einen Kaufbereich und diesen Kaufbereich habe ich bewusst drin gelassen. Ich möchte euch ein bisschen Mehrwert bieten und das ist wie gesagt mein Mehrwert für euch. Dieser Kaufbereich wird für mich persönlich mein Spot-Einkauf sein. Ja, Hier in diesem Bereich werde ich meine Spot-Einkäufe tätigen was aber nicht bedeutet, dass ich nicht weiter unterhalb auch ordern setzen werde. Natürlich aus Sicherheitsgründen mache ich das definitiv weil wenn sie nicht abgeholt werden, ist es okay. Wenn sie abgeholt werden, habe ich natürlich noch ein paar günstigere IO da abgeschleppt, ne? Also, warum weiter unten, erkläre ich euch auch direkt und zwar wir haben hier eine Liquidity Candle, ja? Ihr seht diese ewig schlangen Wicks, ja? Und wir haben es nicht geschafft, diesen Wick irgendwie nochmal bis zum Dreiviertel zu füllen. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir hier die Möglichkeit haben, dass wir hier eine 99% Korrektur sehen werden, um dann erst nach oben zu starten. Würde auch super zu der Bitcoin-Thematik passen, aber dazu gleich mehr. So, wenn wir hier die Möglichkeit einer ABC sehen, dann haben wir hier zwei mögliche Varianten. Wir haben hier einmal, falls das hier die Welle 1 war, eine ABC. C-Variante. Ja, das wäre jetzt in dem Fall die längere Methode, die wir anwenden könnten, falls der Markt es uns auch zeigt. Weil ihr müsst bedenken, auch die elliott wellen theorie ist keine Glaskugel, jedoch können wir die Wahrscheinlichkeiten besser abschätzen. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten. Ich male auch beide jetzt einmal ein. Einmal, wie gesagt, diese ABC und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir hier eine ABC C sehen könnten, Moment, ich mache das Ganze mal kurz farblich und zwar in Gelb, ja, in der Art und Weise, dass wir hier wirklich eine AB mit einer 1 bis 5 in der Welle C haben. Ich gehe aber eher davon aus, was den Bitcoin-Kurs angeht, dass wir eine mögliche ABC wie diese hier haben. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir bereits hier den Bereich erreicht haben könnten, indem es jetzt zu einer Bewegung nach oben geht. Und da muss man einfach bedenken, dass die Ziele für so eine Bewegung in dem Bereich hier sehr, sehr gut angedacht sind. Warum? Wir haben hier eine Price Range. In dieser Price Range haben wir sehr viel Price Action und diese Price Action ist für mich ein Indikator dafür, dass dort auf jeden Fall der Preis gekauft bzw. verkauft wird. Demnach denke ich, dass wir in diesem Bereich hier reinpumpen könnten, bevor es zu dem finalen Abverkauf kommt. Das Ganze würde halt eben auch super gut zum Bitcoin passen, weil auch dort rechnen wir ja auch erst nochmal mit einem Pump auf die 30.000, bevor es zu der großen Korrektur kommt. Die Ziele nach oben sind ganz klar gesteckt, also wir sehen hier wirklich deutlich höhere Ziele als in der vergangenen Bullen Rally und das wird auch mit Sicherheit möglich sein, sofern die Fundamentals alle passen. Ich bin bei IOTA, was die fundamentalen äh, Daten angeht, jetzt nicht so bewandert, bin ich ganz ehrlich zu euch, aber da könnt ihr mir gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu preisgeben. Es geht ja wie gesagt nur um die technische Analyse und die technische Analyse sagt mir, dass hier Preise bis über 100 US-Dollar definitiv möglich sind im nächsten Bullenrun. Ihr müsst euch vorstellen, der nächste Bullenrun könnte sehr impulsiv werden. Bedeutet, wir könnten Bewegungen sehen, die wirklich tatsächlich so laufen. Ja, Das könnten Bewegungen im nächsten Bullenrun sein. Deswegen seid ihr auf jeden Fall gewappnet. Ich gehe stark davon aus, dass wir den Kaufbereich hier noch ein paar Mal testen werden und dort dann auch dementsprechend Positionen eröffnen können. Und ich hoffe, dass das Video euch so ein klein bisschen einen Einblick darin gegeben hat, wo die möglichen Ziele sein könnten, wo der mögliche Kaufbereich ist und wo ihr auf jeden Fall ähm, gute Spot-Einkäufe tätigen könnt für Dollar-Cost-Average oder wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Gewinnspiel. Ich drücke jedem die Daumen. Das war's von mir, euer Mr. Sagittario von der Bullwurst Bear Academy. Macht's gut. Ciao.